Heute wollen wir uns anschauen, wie wir automatisiert E-Mail-Nachrichten verschicken, nämlich nicht nur eine, sondern mehrere hintereinander, sozusagen eine Kampagne. Zu diesem Zweck haben wir meinen Kollegen, den Uwe, heute dabei. Hallo, Uwe. Hallo, Bert. Uwe, was müssen wir dafür machen, dass wir solche E-Mail-Kampagnen automatisiert verschicken können? Mhm. Im Hintergrund läuft da ein Workflow ab und jeder Workflow besteht prinzipiell aus drei Elementen. Es braucht einen Trigger irgendetwas, was den Workflow anstößt. Als zweites äh, eine Bedingung oder mehrere Bedingungen und als drittes eine Aktion. Das ist das grundsätzliche Schema von jedem Workflow. Das Interessante bei dem Anwendungsfall ist, dass wir zusätzlich eine Verzögerung einbauen. Das heißt, äh, eine Aktion wird durchgeführt, in unserem Fall wird der E-Mail verschickt, dann wird eine Zeit gewartet, ein paar Tage oder zwei Wochen und dann kommt eine Folgeaktion. Mhm. Spannend, das kann Pipedrive ganz neu, gell? die sogenannte Delay-Funktion. Die werden Sie in Ihrem Account auch noch nicht finden, aber wir zeigen Ihnen, wie Sie es trotzdem bekommen. Ja. Aber schauen wir uns das mal an, Uwe, wir haben ja ein, ein Beispiel vorbereitet. Gell? Genau. Wenn Sie zum Beispiel Pipedrive starten wollen, testen wollen, dann kommen Sie am besten auf unsere Seite, weil da können Sie nämlich 30 Tage kostenlos testen und nicht nur 20, äh, 14, wie über Pipedrive direkt. Sie klicken da drauf und oh, das geht bei mir natürlich nicht, weil ich muss im inkognito modus starten, weil ich bin schon angemeldet in Pipedrive. Sie werden es nicht glauben, ich habe schon eine Testversion. Dann klickt man da auf alles, äh, gucke ich akzeptieren, kostenlos testen. Ja, und gibt da hier seine E-Mail-Adresse ein. Das ist bei mir jetzt die Bernd-Auer-Test-Adresse. Ja, und dann legen Sie sich sozusagen hier einen, ah, haben wir schon drinnen, egal, zum Spielen. Dann legen Sie sich sozusagen hier einen Test-Account an. Okay? Dann passiert was bei uns. Wir kriegen die Informationen und legen damit einen Deal an. Das hat der Uwe jetzt bereits gemacht. Ja. Also wir haben da eine Deal-Quelle drinnen, das ist Touchless-Tester, nennt sich das bei uns. Ja, wir haben sie nicht kontaktiert, sie sind einfach zu uns auf die Seite gekommen. Und jetzt wollen wir folgendes machen. Ja, wir wollen eine automatisierte E-Mail-Kampagne starten. Deswegen haben wir da ein eigenes Feld eingerichtet, bei dem ich die Kampagne sozusagen auswählen kann. Mehrere Möglichkeiten, Touchless-Tester nehmen wir jetzt. Ja, und jetzt haben wir da eine eigene Akquise-Pipeline ja, mit Kontaktdaten recherchiert. Also ich weiß schon, der testi Tester ist ein Hallo her ja, mit einer E-Mail-Adresse, Nachname steht drinnen und der Arbeitet bei der Touchless GmbH. Mehr braucht man nicht. Diese Recherche mache ich übrigens mit Snap falls jemanden interessiert. Da gibt es ein eigenes Video. Ja. Also kriegt man sämtliche Kontaktdaten her, die vielleicht noch fehlen. Ja, weil ich will ja nicht jedem diese e mail schicken. Naja, egal. Anderes Thema. Was uns jetzt interessiert ist, ich habe da unten die Kampagne ausgewählt, Touchless Tester. Und bei uns, Uwe, was ist der Trigger? Dass wir äh, das Feld, das es bei uns automatisch heißt, äh, auf Touchless Tester setzen. Genau. Jetzt passiert was. Das Feld automatisch Tesla und der, der Trigger ist, wir schieben den in den ersten Kontaktversuch. Jetzt passiert schon das Erste. Schauen Sie mal, da oben ändert sich schon einmal der Dealtitel. Ja? Weil ich möchte wissen, welche Deals automatisch angeschrieben werden und welche nicht in meiner Dealübersicht. Ja? Also, wenn ich da draufklicke, steht da hier AK für die Akquise Pipeline mit automatisch drinnen. Ist, wir haben das jetzt runtergebrochen, weil das ist unser Live-Account. Ja, da sind ein paar mehr Deals drinnen, logischerweise. Ja, aber die wollen wir dann nicht zeigen. <lacht> Nichts so ungut, aber alles müssen wir auch nicht herzeigen. Der Kollege Janik schimpft immer. Naja, Jedenfalls, ähm, der liegt jetzt da drinnen. Was ist passiert im Hintergrund? Es ist ein Mail automatisch rausgegangen. Ja, bis dahin ist es noch keine Hexerei. Ja, in diesem Mail selber drinnen, also wenn Sie das auch ausprobieren, Sie kriegen genau diese Nachricht. Sie kriegen da die Telefonnummer, wo Sie uns erreichen. Ja, Sie können sich einen Termin aussuchen. Einfach mal das Angebot, das wir reden, und um abchecken zu können, ob die Anforderungen, die Sie an die CRM haben, äh, zu PipeRef passen. Ja? Das Mail ist draußen. Ja? Und jetzt warten wir, nicht wir, sondern jetzt wartet der Automatismus. Vier Tage. Ja? Die vier Tage sind jetzt sehr schnell vorbeigegangen. Sie haben gesehen, schauen Sie mal, da steht AK, zweites Mail geschickt. Es ändert sich der Dealtitel. Ja, und, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, aber der, die äh, Phase hat sich geändert. Ein zweiter Kontaktversuch, automatisch. Und das zweite E-Mail ist rausgegangen. Sehen Sie? Kann er draufklicken. Und das ist jetzt ein sehr langes E-Mail. Da geben wir unseren Testern eine Menge an Tipps, falls sie sich noch nicht gemeldet haben bei uns. Ja, da steht drinnen, wie man Kontakte richtig anlegt und Organisationen und... Menge andere Sachen. Hinweis zu unserem YouTube-Kanal, wo Sie dieses Video vielleicht jetzt auch sehen. Also alles Mögliche steht da drinnen. Sehr viel an Text. Und natürlich wieder Kontaktdaten. Da unten übrigens haben wir das Original-Mail angehängt. Ja, das ist ein Trick, den der Uwe machen kann, ja, damit keiner glaubt, dass man da... Dass man also anders gesagt, die ganzen Trip-Campaign-Tools, die können genau das nicht. Aber das schaut natürlich deutlich besser aus, wenn... Wir konnten den Eindruck haben, dass sie da händisch mal nachgearbeitet haben. Ja. Also wichtig bei solchen Sachen ist immer, dass man als Kunden nicht das Gefühl hat, dass man halt da komplett automatisiert abgehandelt wird. In der Zwischenzeit ist das dritte Mail schon geschickt. Also da, da, das ist schon wieder weitergesprungen auf dem dritten Kontaktversuch. Ja. Das dritte Mail wird es auch gleich wieder da unten sein. Ähm, wichtig an der Stelle ist, diese Abstände zwischen den einzelnen Mails, das können Sie natürlich komplett selber einstellen. Ja. Zum Testen haben wir es jetzt auf eine Minute gestellt, damit es flott geht. Ja. Im Original haben wir das dann auf drei Tage, dann warten wir mal 14 Tage wieder. So kurz vor Ende der 30-Tage-Testversion geht dann das letzte Mail raus. Ja. Und ich plaudere so viel. Wir machen jetzt einmal eine Pause im Video und warten. So, wir sind wieder zurück. Es sind quasi schon fast vier Wochen vorbei. Die 30-Tage-Testversion sind fast um. Hallo Uwe, schön, dass du wieder da bist. Ja, servus. Du, irgendwie kommt mir vor, du hast noch das gleiche äh, an wie vor vier Wochen könnte das sein. Das ist ein Zufall. Das ich ist auch, uh, glaube ich. Ja. <lacht> Die Welt ist voller Wunder, gell? Auf jeden Fall sind wir jetzt beim vierten Mail, das geschickt worden ist. Das ist auch schon hinausgegangen. Also hallo Herr Tester, Endspurt, 30 Tage sind vorbei. Wir sind wirklich ganz am Ende unseres Workflows. Ja? Das Einzige, was jetzt passiert, werden Sie auch noch gleich sehen. Da ist was passiert. Der Kontakt hat sich nicht zurückgemeldet. Wir schließen diesen Deal automatisiert. Ja? Die Bedingung war immer, dass der Deal noch in dieser Phase drinnen ist, wo, wo das Mail rausgeschickt worden ist. Wenn ich den Deal in die Hand genommen hätte und in die letzte Phase geschoben hätte, hätte es uns den Workflow unterbrochen. Ja? Das, ganze, das ganze Ziel von der ganzen Sache ist ja, dass wir unserem Kunden mehrere E-Mails schicken, bei denen wir ihm die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten. Wenn er das tut, ja, dann nehme ich den natürlich raus aus dem Workflow, damit er keine weiteren E-Mails mehr kriegt und schiebe ihn in die letzte Phase bei mir, die nennt sich Termin finden. Ja, da haben wir vielleicht noch keinen Termin gefunden oder vielleicht hat er sich auch einen ausgesucht, dann schiebe ich in meine Sales-Pipeline rüber. Ja, aber in dem Fall hat sich der Test-Tester nicht zurückgemeldet, ähm, deswegen wird der Deal auf verloren gesetzt. Der Deal ist verloren, ja, aber okay. wir wollen ihn trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren. Deswegen haben wir jetzt noch einen Automatismus eingerichtet, der uns einen Lead daraus anlegt. Ja, hat der Touchless... Äh, Tester namens Testi-Tester, sehr schön, <lacht> ähm, schon ein CRM, ja? haben wir da eingestellt und zusätzlich noch eine Aktivität für in, was ist jetzt, Februar, Mai, für in drei Monaten, ja? mit einer Kennzeichnung Touchless-Tester. Das haben wir mit dem Jannik gestern schon durchgespielt, der war der Erste, aber wir haben da jetzt noch einen... Weiteren. Ja? Wir wollen ja nicht ganz aus den Augen verlieren. Diese Aktivität da drinnen, die landet natürlich in der Aktivitätenübersicht. Ja? Ich könnte jetzt natürlich jetzt auch automatisch daraus ein Mail schicken. Ja? Kein Problem. Aber jetzt, da ruft man dann tatsächlich noch nochmal händisch an. Ob derjenige, der Teste-Tester schon ein CRM gefunden hat. Ja? Uwe, ist es kompliziert zu erstellen, der ganze Workflow? Naja, ich sag mal so, wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht kompliziert. Mhm. Aber ich würde sagen, selber wird man wahrscheinlich nicht äh, so einfach drauf kommen. Ah. Äh, mit unserer Hilfe geht es einfacher. Jo, wie macht man das? Wo findet man dich, Uwe? Äh, am einfachsten unter pdexperts.com. Genau.com. Genau. Da haben wir ein Webformular oben, wenn man da runter scrollt. Genau. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie da Touchless-Tester reinschreiben oder, oder Workflow, automatisierte Workflow oder sowas, dann dann wissen wir wohin und dann vermitteln wir sie zum Uwe. Dann kann ich Ihnen der da helfen dabei. Eine Kleinigkeit dafür noch: Diese Delay-Funktion ist noch nicht live. Die finden Sie bei sich im Account noch nicht. Aber wir können sie Ihnen dann freischalten lassen, wenn Sie auf Tipps und Tricks klicken und da hier für sich für diese Delay-Funktion anmelden. Dann kommt natürlich wieder ein, Work-, ein, ein Webformular. Und wenn Sie das ausfüllen, geht es direkt an den Produktmanager von PipeDrive. Der kann Ihnen das freischalten. Ja, auch sonst, wenn Sie es mal testen wollen. Da gibt es wirklich super coole Anwendungsmöglichkeiten. Ja, also, mehr verrate ich an der Stelle noch nicht. Wir werden irgendwann nochmal einen Wettbewerb machen, wer die coolsten Möglichkeiten hat. Ja. Gut, das war's. Uber fällt dir noch was Gescheites dazu ein? Äh, Nach für heute passt das. Ich glaube auch. Also, wenn Sie sowas machen wollen, ein Wort genügt. Viel Erfolg damit. <lacht>